Hallo und herzlich willkommen zum ultimativen, für mich jedenfalls ultimativen Bedini-Test. Praktisch äh, den Test, der alle Parameter gegeneinander aufwiegt bei so einem Bedini. Ne? Man kann ja beim Bedini die Spule einmal so rechts rumwickeln, einmal links rumwickeln. Man kann den Rotor einmal links rumlaufen lassen, einmal rechts rumlaufen lassen. Je nachdem, wo es rechts und links ist. Äh, man kann es mit Read-Switch machen. Man kann. Ja, was kann man noch alles machen? Ah ja. Die Magneten hier zum Beispiel rumdrehen, dass man einmal nur mit Nordpolen fährt. Dann kann man die alle rumdrehen, dann fährt man nur mit Südpolen. Dann kann man mal jeden zweiten wechseln, ne? dann hat man Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung. Alles dreht sich, alles funktioniert. Bei allen Anordnungen kommt ein Back-EMF raus. Aber was ist jetzt das Effektivste davon? Ja, so, um, nach rein logischem Verständnis könnte man dahin noch mitgehen, indem man sagt, na gut, äh, vielleicht kommt es ja schon ein bisschen drauf an, ob man hier die Spule rechts rumwickelt oder links rumwickelt und wie die Magneten dann hier vorn kommen. Das ist dann nämlich einmal unser Drückmodus oder Ziehmodus. Ich glaube ich, hier jetzt gerade neu entstanden, die Wörter. Original hat es Bedini Repulsion Mode und Attraction Mode genannt. Das ist der Unterschied, wie man ja Power und Trigger anschließt sozusagen. Ne, man kann einmal unsere PowerSpule so anschließen. Auf die eine Seite der Power Spule kommt ja unser Plus vom Eingang drauf. Ne. Dann kann man praktisch äh, die Power einmal so reinschicken, dass, wenn er powered, vorne ein Nordpol entsteht, hier vorne an der Spule. Und wenn man noch andersrum anschließt, dann hat man so geschalten, dass hier vorne ein Südpol entsteht. Wenn. Der eine Pol entsteht, ich sage es mal aus bestimmten Gründen, nicht welcher, weil ich nicht so richtig weiß. Jedenfalls in dem einen Modus zieht er den Magneten hier ran und lässt ihn dann hier frei. Und im anderen Modus äh, läuft das Rad, dadurch, dass man es angedreht hat, halt bis hierhin mit und bekommt jetzt erst einen Drückpuls und wird dann weggedrückt. Ne? Also ist das eine Mal hier dieser, dieser Ziehmodus da. Der sogenannte Attraction-Modus, wo der Magnet zur Spule hingezogen wird und dann freigelassen wird. Und dieser Repulsion-Mode ist dann, wenn er praktisch hier im optimalen Punkt ist und dann die Spule vom Gegenpol bekommt, sodass er weggedrückt wird. Das ist dann der Repulsion-Mode. Ja, das müsste man herausfinden, was da besser ist. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, ob man nur mit Nordmonopolen fährt, hier außen bei den Magneten. Oder ob man eine Süd-Nord-Süd-Nord-Anordnung macht oder nur mit Süd-Monopolen fährt. Dann die Sache noch mit unserem Read-Switch. Ob wir die Triggerspule, die ist ja ist auch mit hier drin, unsere Triggerspule mit einem Read-Switch koppelt. Den Read kann man dann hier hin und her verschieben, bis man einen optimalen Schaltpunkt hat. Ich habe den bei mir jetzt mal hier fixiert, dass wir immer eine und dieselbe Einstellung haben. War für die Tests dann schon nötig gewesen. Ja, das wäre mal noch interessant gewesen. Da hat mich der René drauf gesetzt, letzten August, wo er mich besucht hat. Das hat er mir nochmal richtig ans Herz gelegt, dass da wirklich noch viel zu holen ist. Ja, aber in den Momenten, wo ähm, am Ausgang bei beiden Modis sozusagen eine neon schön leuchtet und meine Batterien geladen werden, kann man da schlecht sagen, was jetzt besser und was jetzt nicht so gut ist. Aber dazu später noch. Ja, ähm, Unterschied, Re Switch Triggerspule und dann noch, wird er links rum gedreht oder wird er rechts rum gedreht. Tja, vom logischen Verständnis her dürfte das alles nichts ausmachen, müssten eigentlich überall dieselben Werte rauskommen, aber lasst euch mal überraschen. Der Re Switch hat die eigentliche Aufgabe, der Powerspule hier im optimalen Moment zu sagen, wann sie powern soll. Ich habe es bis vor einem Jahr auch nicht gewusst, aber wenn sich Magneten drehen, dann verzieht ihr Magnetfeld nach hinten. Also wenn sich das jetzt so rumdreht, dann dürfte sich das Magnetfeld etwas nach hinten verziehen. Das heißt, wenn er dann eine bestimmte Drehzahl hat, dann schaltet er nicht mehr hier in der Mitte oder hier vorne oder was weiß ich, sondern vielleicht erst hier oder erst hier. Also das würde jetzt im Praktischen heißen, wenn wir unsere Triggerspule hier in der Powerspule mit verwickelt haben, und unser Magnet kommt vorbei und erst jetzt praktisch induziert der, äh, der, wird der Strom induziert für die Triggerspule und jetzt kommt der Strom für die Powerspule und jetzt powert die Spule erst, sodass der hier nur noch ein ganz kleines bisschen, gerade so viel bekommt, dass er überhaupt vorwärts bewegen kann. Ja und dann ist auch schon der nächste da und wir haben einen Haufen Energie vernichtet. Deshalb die Vorgehensweise, den Trigger etwas rauszusetzen, bei den ersten Versuchen, wo wir die Triggerspule hier vorne hatten, hat es aber auch noch nicht so richtig funktioniert. So, und jetzt, ähm, wo der Renny letztens da gewesen ist, hat er gemeint, ja, einfach mal den Read-Switch hier vorne positionieren, wo er schalten soll, und äh, die Triggerspule trotzdem da lassen, wo sie ist. Klingt komisch, funktioniert aber komischerweise. Ja, das sieht jetzt im Praktischen so aus, wenn jetzt hier ist die eine Triggerspule. Und hier die andere Triggerspule. Das sind jetzt meine zwei Powerspulen, da wo die, das sind nochmal drei parallel. Jedenfalls das ist ein Trigger und das ist ein Trigger. Der Trigger bleibt drauf. Das ist der Trigger, der hier drüben auf das Beinchen vom Condi geht und auf den Minus. Und der Trigger hier, den nehmen wir jetzt einfach mal raus aus der Lüsterklemme. Das würde normalerweise aufs Potty gehen. Hier unten habe ich einen Festwiderstand jetzt anstelle vom Potty eingebaut. Aber den nehmen wir jetzt einfach mal raus. So er will raus, jawohl. Und das schwarze Kabel ist praktisch die eine Seite vom Read Switch. Damit wird er jetzt einfach verbunden. Praktisch, dass wir die Triggerspule und den Read in Reihe nehmen. Ne, Soweit so verstanden. Ne, also Triggerspule und den Read Switch in Reihe nehmen. so gut so dran ist dran wunderbar so und hier ist die andere seite vom read switch und die wird jetzt an die stelle angeschlossen wo es party ist oder äh, festwiderstand gut so mal gucken ob sich das ding hochdreht. dreht mal schauen ja, ich wie gesagt, ich habe es jetzt bei mir hier fixiert. Ich habe vorher ein bisschen rumprobiert, wo der optimale Punkt ist. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch machen müssen. Je nachdem, wie rum, sich's, wie rum ihr dann die Drehrichtung haben wollt, eingeschalten ist noch. Ah ja, das ist gleich die richtige Drehrichtung. Gott, weil jetzt kann ich mal versuchen, andersrum geht es hier nämlich nicht. Ne? Seht ihr? Das geht hier nur in eine Richtung. Wenn ich die Magneten dann vorne rum wieder andersrum nehme, also Südpol habt anstatt Nordpol, dann geht es in die andere Richtung. So klingt das jetzt. Ja, haben wir ein bisschen härtere Pulse. Ich glaube, ist das der Modus, wo die Neonklimlampe auch schon bei 8 Volt kommt. Na, ich weiß immer, ich bin immer mit 8 Volt Eingangsspannung bin ich immer gefahren. Und ja gut, sehr spule hier, glaube ich, muss ich auch noch mal Worte verlieren, bevor wir mal auf die Tabelle gucken können. Das muss man erstmal noch fix mit durchziehen. Und dann kommen die Ergebnisse von der Tabelle. die Spule hier. Ja, ich warte jetzt nicht von euch, dass ihr genau so ein Ding nachbastelt, weil ich war da Wochen drüber gewesen. Aber nur mal so jetzt als Info für die Werte, die dann hier rauskommen. Ja, wahrscheinlich wird es mit einer normalen Spule auch funktionieren, aber falls nicht, könnt man hier mal dann weiter suchen. Ich habe es ja halt gleich mal gemacht und zwar ähm, habe ich da vier Drähte genommen, jeweils mit demselben Durchmesser und habe die vertrillt. Alle gleichmäßig und habe dann lauter Pancake-Coils gemacht, sozusagen. Praktisch hier diese, diese erste Lage hier. Da geht es hier erste Windung, dann zweite Windung, dritte Windung, bis außen. Und dann ist es ja gar nicht so einfach, die dann so weiter zu wickeln. Wenn wir erstmal hier aufs vereinfachte Modell gucken, wenn das jetzt so eine Pancake-Coil ist, dann wie wickelt man dann die nächste Lage? Ich bin dann daher gegangen und habe dann bin dann von außen wieder, ne, also, da habe ich Tonnen von Kleber verbraucht, so Sekundenkleber, äh, von außen dann wieder nach innen gegangen. Ne? Von innen wieder nach außen, von außen wieder nach innen und so weiter und so fort. Praktisch äh, dürfte die ziemlich hochspannungsfest sein, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, deshalb für mich die perfekte Spule. Das ist nur mal so jetzt als Nebeninfo für euch. Ne? Mit einer normalen Spule müsste es auch funktionieren. So, um jetzt mal im Detail die Versuchsanordnung nochmal euch zu zeigen, möchte ich euch sagen, dass wenn der Magnet so rum hier auf dem Kompass angezeigt wird, habe ich jetzt Nordpol außen. Na, hier, Nordpol außen. Ich meine, wenn man es so einfach irgendwo hinhält, echt? Ist da drüben Norden? Habe ich hier noch irgendwo Magnete rumkollern? Es ah, ist schlecht hier irgendwo einen Punkt zu finden, wo ich keine Magnete habe. Aber normalerweise müsste, ja passt schon, ne? normalerweise ist da, wo jetzt das rote hin zeigt Nord, unser Nordpol und da, da, wo das Ding hin zeigt, der Südpol. Aber Herr Thomas Alteig hat ein ein schönes Erklärvideo gemacht, dass ja unser Kompass eigentlich zum ähm, magnetischen Südpol zeigt. Ne? Also wenn die rote Nadel vom Kompass dann praktisch hier zum Magneten zeigen würde, jetzt ist anders und jetzt zeigt. Jetzt guckt uns der Nordpol an sozusagen. Ne? Also so habe ich das dann. Weiterhin dokumentiert. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, meine Drehrichtungen. Wenn ich den Rotor praktisch hier mit meiner rechten Hand nach rechts angeworfen habe, habe ich rechtsrum dazu gesagt. Das ist dann bei mir hier in der Tabelle rechtsrum. Und wenn ich eine links von mir weggestoßen habe, das war dann linksrum. Ich kann nichts weiter dazu sagen. So habe ich es halt von meiner Intuition her gemacht und ich habe sowieso ein Problem damit mit diesem rechtsdrehend und linksdrehend. Das ist sowieso immer für mich so eine Sache, wo man sich da hinstellt, wenn das Ding jetzt aufsteigend oder absteigend ist, dann kann ich mich eventuell dazu noch hinreißen lassen, da rechts rum und links rum zu erkennen. Aber wenn sich irgendwas nur so in zweidimensionaler Ebene dreht, dann rechts rum und links rum zu sagen, da hört mir auf. Aber so habe ich es jetzt jedenfalls bei mir dann hier in der Tabelle dokumentiert, dass wenn er es dann nachbauen sollte, dass er dann auch wisst, wie ich das hier gemacht habe. Den Ausgang haben wir hier wie folgt gemessen. Und zwar habe ich da einen 40 Volt Kondensator, der 74.000 Mikrofarad fassen kann. Und da habe ich gewartet, bis er hier bei 40 Volt gewesen ist. Multimeter mit angeschlossen und habe hier mit meiner Eieruhr dann immer die Zeit gestoppt, wie lange das äh gedauert hat, bis der Kondensator auf 40 Volt gewesen ist. Ja. So, dann können wir mal den ersten Probelauf machen, würde ich sagen. Genau, das Netzteil habe ich immer eingeschalten gelassen, ne, weil ich habe bei dem hier mitbekommen, immer wenn ich ein- und ausschalte, ähm, habe ich da leicht unterschiedliche Voltzahlen anliegen, aber wenn ich es eingeschalten lasse, dann bleibt es bei der Voltzahl und ich habe dann lediglich dann hier, ähm, genau. Ja, geht schon los, na oder? Doch, geht schon los, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Modus das jetzt hier ist. Hier oben wird dann jedenfalls angezeigt, wie viel Milliampere er dann zieht. Ich habe dann immer gewartet, bis er hochgelaufen ist sozusagen, praktisch, bis sich die Drehzahl nicht mehr signifikant erhöht hat. Jetzt am Anfang beim Hochfahren zieht er teilweise noch ziemlich viel, aber dann, wenn er so seine Nenndrehzahl erreicht hat, die hierfür dann nötig ist. Tja, da habe ich dann angefangen, die Drehzahl zu messen. Ach so, einschalten. Ah ja seht ihr, da bekommt er mal so einen Kick. Manchmal muss man ein bisschen warten. Also ich hätte jetzt mal, da wird sich so bei 2100 Umdrehungen einpendeln, wenn er hochgefahren ist. sagen wollen wir es aber gar nicht warten. Ich habe bei den Tests jedenfalls immer so lange warten müssen, bei den Einzelnen. Und ja, wenn er dann hochgefahren ist, geht es dann hier ans Anklemmen, an den Ausgang. Bei manchen Einstellungen ist die Drehzahl abgesackt, aber bei den meisten Einstellungen äh, hat sie sich dann auf den Drehzahl wieder normalisiert. Ja und hier seht ihr, steigt der Kondi jetzt das eine mal schneller, das andere mal langsamer auf seine 40 Volt hinauf. Ja. Das waren die, die Versuchsanordnung. Dann halt einmal mit diesen ganzen unterschiedlichen Parametern hier. Aber jetzt endlich nochmal die Daten hier zur Auswertung. Hier ist jetzt die Tabelle. Ich scanne mal schnell von links nach rechts durch. Ich halte immer mal ein bisschen an, dass ihr mal ein Bildschirmfoto machen könnt. Wer sich das dann mal als Kompletttabelle zusammenstellen will. Ja, und hier nochmal so zur Erklärung. Wie ich das gemeint habe, also einmal ist das Teil, also hier oben ist immer die, die Nord, also die, die Poolanzeige von, vom, vom Rotor praktisch angegeben, hier oben in der Spalte, das heißt jetzt praktisch, Ach so, das habe ich ja vorhin gar nicht erwähnt, ja genau, hm. den Test habe ich ja auch gemacht, ob es was bringt mit so einem Magneten hinten drauf, ne? einmal gegensätzlich den Magnet Nord gegen Nord und einmal Süd gegen Süd ja praktisch der kleine magnet der hier hinten auf den ferrit dann drauf kommt oder auf dem eisenstab oder was ihr dann auch immer habt damit geht's los o heißt ohne ne? also ohne so einen magneten hinten drauf mit nordpol anordnung nur nordpol anordnung außen nordpol monopol nach außen zeigend Linksrum heißt das l dann ne? analog dann hier rechts rum so, und dann habe ich angefangen, einen kleinen Magneten hinten draufzusetzen, wo dann Nord gegen Nord gezeigt hat, dann zuerst links rum, zuerst rechts rum. Und hier seht ihr schon, hier steht NM, das heißt nicht möglich, ne? Bei der, ähm, wenn man einen Read switch mit dazu nimmt. Ich habe gemessen. Die milliampere habe ich gemessen ne, bei der höchsten drehzahl und auch da wenn es ein Kondi reingegangen ist hat sich nicht viel verändert die drehzahl vom rotor ist ja auch ausschlaggebend ne, für das drehmoment was er dann entwickelt Der muss ja hier einen gewissen luftwiderstand überwinden und hier drüben habe ich die sind zwar leer die spulen aber ein bisschen was wird auch flöten gehen darüber also je höher die drehzahl desto höher dann praktisch der mechanische output so habe ich den mechanischen Output gemessen und den elektrischen Output habe ich dann wie gesagt gemessen, indem ich die Zeit gemessen habe, bis dieser 74.000 μf 40 Volt kondi bei seinen 40 Volt gewesen ist. So, und dieser Wert hier unten, ich habe deshalb nur mal Wert hier hingeschrieben, weil ich absolut keine Ahnung habe, was die Zahl hier repräsentiert. Ich habe mir irgendeine Formel gesucht, die die ganzen drei Werte ins Verhältnis setzt, dass man dann mit einem mal ablesen kann, was das Effektivste ist. Und zwar bin ich auf den Wert wie folgt gekommen. Und zwar habe ich die Milliampere mit der Zeit multipliziert, also die 450 jetzt hier mal 63 genommen und den Wert dann durch die Drehzahl genommen, also durch 1823 und kam dann hier auf diesen Wert. So, da ja, habe ich damit, für mein Gefühl, ja, fragt mich jetzt nie, wie ich auf die Formel gekommen bin, da saß ich irgendwie da und habe versucht, über irgendwelche Verhältnisse da alle Parameter so mit einzubringen, damit die, je nachdem, was besser und was schlechter ist, da einwirken können. Und äh, je geringer der Wert hier ist, desto höher ist die Effizienz. So, und da sticht ein Wert jetzt schon am Anfang richtig raus, und zwar ist das der Wert hier mit 8,66. Ne? Da hat der, die Stromaufnahme war hier nur 325 mA gewesen, ähm, bei 2240 Umdrehungen und in 65 Sekunden war der Condi auf seinen 40 Volt gewesen. Ne? Und das alles ins Verhältnis gesetzt ist das das aller, aller, aller effektivste. Und das ist dann dabei rausgekommen, indem ich ohne Gegenmagnet gefahren bin, also nur mit nackigem Ferrit hier in der Mitte, also ohne den Magnet, der jetzt hier drauf ist. Und Nordpol-Anordnung und das Ding rechts rumdrehen lassen. Also normalerweise links, aber hier, ich habe es ja vorhin erklärt, wie ich rechts rum und links rum gesehen habe hier bei dem Test. So, ja, der hat komplett herausgestochen. Und mit Ried. Ja, also nicht mit der normalen Triggerspule, also schon mit der Trigger, aber mit Read-in-Reihe dann dazu, wie ich so als letztes dann gezeigt habe. Der Wert hat wirklich komplett herausgestochen. Was noch eine kleine Besonderheit gewesen ist, im so, Attraction-Modus. Ja, wie ist der, ja, wie habe ich den Attraction-Modus jetzt? Ah, das ist das einzige Fragezeichen, was ich hier mal offen lassen muss. Ich habe mit einer Einstellung angefangen von Power und Trigger, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Hab die als ein was deklariert und hab die andere dann als die andere genommen. Also hier bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Attraction- oder Repulsion-Modus ist. Aber das mal fix umzuklemmen ist ja kein großes Ding. Ja, und wenn ich jetzt hier gucke zwischen Attraction-Modus, ähm, dann müsste das im Repulsion-Modus mit der Südanordnung, Südanordnung ohne... Ja, da komme ich dann nur hier drauf. Auf 10,17. Also, es hat schon einen kleinen, feinen Unterschied, muss ich sagen. Ja, also, die eine Anordnung, die geht nur mit Südpol in rechts rumlauf und die andere Anordnung nur mit Nordpol in Linksrumlauf. Genau. Ja, aber kriegt er dann selbst bei euren Versuchen raus. Okay, um euch noch mal, noch mal mehr zu verwirren, wir bleiben jetzt erstmal bei dem hypalschen modus hier. Da war es bei einigen Einstellungen so gewesen, dass er sehr viel gezogen hat, eine sehr geringe. Drehzahl hatte, wie zum Beispiel hier, bei der Anordnung. Und nachdem ich den Kondi angeklemmt habe, ist die Stromaufnahme runtergegangen, die Drehzahl schlagartig hochgegangen. Das war hier in dieser Reihe einmalig gewesen. Hier hat man es einmal gehabt, deshalb, das ist jetzt immer mit dem Sternchen hier. Hier nochmal, hier nochmal, hier auch nochmal. Das ist, das habe ich noch als Besonderheit mit rausgefunden. Die Werte sind im Vergleich her, ja, also da ist der Reed eindeutig besser, egal im, im Repulsion-Modus oder im Attraction-Modus, obwohl der hier der haut. Die hauen ziemlich raus. Also hier, da geht es nicht so effizient. Dabei muss ich äh, noch dazu sagen, der Reed ist ja hier jetzt fixiert. Ne? Und der mag wohl so rum in die eine Richtung als auch in die andere Richtung mit den jeweiligen Polen funktionieren, aber äh, um es richtig eindeutig zu machen, hätte ich da wahrscheinlich wirklich eine... Ähm, Tja, eine, eine komplette Position nehmen sollen, die ich äh, auch spiegeln kann auf die andere Seite. Und das geht hier wahrscheinlich nicht so genau. Also hier ist wahrscheinlich noch Optimierungsbedarf da. Da war die reed einstellung höchstwahrscheinlich nicht richtig gewesen. Aber trotzdem bisher die Kombination hier die effektivste. Ja, und äh, die Befürworter von dieser Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung, ähm, muss ich dazu sagen, ist gab hier zwar einige, hier in 64 Sekunden aufgeladen und von der Drehzahl her war es auch ziemlich moderat gewesen das ist jetzt der Block hier, wo hier überall das mit dem Re-Switch nicht möglich gewesen ist bei Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung doch wäre auch möglich gewesen aber ich gedacht, das ist sinnlos, weil da tut er dann nur bei jedem zweiten Schalten eventuell oder geht's es überhaupt nicht? Ich glaube, das geht gar nicht Müsst müsste mal probieren, aber ich glaube, das geht sowieso nur mit Monopolen und tja, da sah das dann so aus. Also, ich will, will ich nichts Falsches sagen, muss ich mal sagen. Ich probiere es dann noch mal kurz mit Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung. Aber ich habe von vornherein gedacht, das bringt überhaupt nichts, das noch mal rauszumessen. Weil Herr Herpedini ist ja nicht ohne Grund auf die Monopol-Anordnung gegangen. Ne? Der hat die ganzen Tests schon vor uns gemacht. hier. Ja. Ich wollte es ja nur noch mal für mich selbst auch live sehen. Hier unten, das weiß ich nicht genau, ob es ein Messfehler gewesen ist. Da könnte es dann gewesen sein, dass er noch mal an der Drehzahl eingebrochen ist. Da bin ich mir nicht sicher. Aber... Ja, eindeutig sticht das trotzdem heraus, diese Anordnung hier. So, gut. Genug verwirrt erstmal. Na? <lacht> bis später.